Dominik Bloh, geboren im Bayerischen Neu-Ulm, wollte als Kind Motocross-Fahrer werden und hatte sich bereits mit acht Jahren in die Macht der Worte im Hip-Hop verliebt. Mit 16 allerdings landete Dominik auf der Straße und war elf Jahre lang obdachlos. Schon zu dieser Zeit widmete er sich neben dem coolen Rap, dem eher uncoolen Schreiben. Mittlerweile kann er davon leben, denn er hat mit Unterpalm aus Stahl über seine Zeit auf der Straße und dem Weg dort raus einen Bestseller veröffentlicht. Nie hätte der heutige Wahlhamburger erwartet, dieses Leben zu führen und ist sich sicher, dass unter den richtigen Voraussetzungen alle alles schaffen können. Auch deswegen gibt er etwas zurück mit seinem Projekt GoBagno. Einem Bus, der kostenlose Duschen und frische Kleidung für Obdachlose anbietet. Gerade überlegt er, ob er nicht eigentlich parteiloser Sozialsenator in Hamburg oder gleich Sozialminister für ganz Deutschland werden sollte. Dominik Bloh trinkt seine Milch mit einem kleinen Schluck Kaffee, ist Hip-Hop-Fan, Bestseller-Autor, Aktivist und nun auch Gast bei Die Verlosung.